Oh, die brauchst du auch. <lacht> naja, sechs Punkte übrig. Also. Ja, mit dem Fernrohr, das habt ihr auch noch. Minus sieben und dann dein Adlerauge, also du kannst das erkennen. Äh, du siehst äh, auch von hier aus, einfach dadurch, dass es keine Bäume gibt, kannst du dir das ganze wieder vor dein geistiges Auge rufen. Du siehst die Taverne, die beleuchtet ist, du siehst den Charybdoroth-Tempel und das kleine Lagerhaus daneben. Du siehst den Ritualplatz ähm, mit einer ganzen Menge von Priestern, die davor sitzen und stehen. Ähm, du siehst Menschenopfer, gefesselt an Pfähle. Du siehst äh, die große, dämonische, zehngehörnte Kro Kröte und Stürme, die von der Seeseite her toben. Du kannst es jetzt sogar hören. Nicht nur sehen, sondern hören. Die Trommeln, die Klänge. Die Ritualgebete und auch den Strudel, der irgendwo dort draußen nicht sichtbar ist, aber hörbar. Und auch von dort weitere Trommeln und Ritualgesang. Viele, viele. Piraten oder Krakonier. Quakiges Geräusch. Also dort draußen, auch auf der offenen See, kannst du neben dem Sturm auch die Schiffe hören. Wie sie wohl die Beschwörung zu Ende bringen. Und die Matrixfäden nach und nach abstreifen. Die Sphären sind so sehr gerissen, dass du hier kein Odem brauchst. Der Adlerauge reicht, beziehungsweise das Fernglas reicht, damit du sehen kannst, wie die Kröte nach und nach mit ihren gewaltigen Armen und auch den, den Gesängen der Paktierer die gebundenen Fäden abreißt. Lange wir Zeit müssen, habt ihr nicht mehr. Wir müssen hier handeln jetzt. Ich hatte gerade die brillanteste aller Ideen. Wir wissen, dass Daryon Paligan mit seiner Pakt gebrochen hat. Ja. Ihr würde es also nicht wagen, einen weiteren Zehngehörnten, der ihrer Domäne entspringt, oder zumindest unter ihrer Knute steht, auf die Welt loszulassen. Dieses Vieh gehört also nicht zu besagter Domäne. Und dies bedeutet, es wurde nicht mit Hilfe des Splitters der Dämonenkrone beschworen. Nun, es gibt noch einen mächtigen Zauber... No, dann. er kann das? Nichtsdestotrotz, würde er würde auch dieser nicht nicht wagen. Warum sollte er nicht? Wir könnten mit... Ihr wisst schon, wir sprechen. Nein, ich weiß nicht, was ihr meint. Mit euch rede ich auch nicht. Kapitania? Ja? Ich kann nicht versprechen, dass er dachte, mich Hinweise hat. Ihr wollt Ihren Sohn zur Hilfe rufen. Ich dachte mir an den gastfreundlichen Unterhändler, aber ich, wenn ihr es anbietet, ich muss noch einige Dinge zusammensammeln. Das war kein Angebot, das war eine Frage. Nun, no, nee, wir könnten auch. Na schön, dann korrespondiert mit ihm, wenn ihr euch davon sachdienliche Hinweise erhofft. Ich bin nicht sicher, deswegen frage ich euch, was ihr denkt. Meine Kräfte sind begrenzt und es könnte sehr wohl das einzige und letzte sein, was ich für euch tun kann. Hm. Was tun wir alternativ? Wir versuchen an den Schlund heranzuschleichen und die Hafe zu spielen? Das wäre mein Vorschlag. Ohne dämonische Hilfe. Es ist eine gute Möglichkeit, dass sich die derische Manifestation dieser Wesenheit aus der Nähe zur Pforte speist. Sollte sich die Pforte also schließen lassen, ist es möglich, dass sich ebenso die, ihre Essenz verwehren lässt. Möglich. Nun, dann sollte das unser Ziel sein. Wenn das fehlgeschlagen ist, nun. Wenn wir da noch leben, werden wir uns etwas anderes einfallen lassen müssen. Ich verstehe, Kapitän, ja. Ich verstehe. Nun, es stürmt bereits und trotzdem habe ich das Gefühl, kaum Luft zu bekommen. Das liegt daran, dass das Konzept von Luft doch einiges geschwächt sein mag, je weiter wir gehen. Oder vielleicht eher das von Unwasser gestärkt. Nicht so wichtig. Gut. Dann sollte ich wohl versuchen, die Winde zu Hilfe zu rufen. Ich nee, weiß nicht, noch. ob die ähm, fahr ganz oft. Wie weit sind wir weg? Zehn Meilen. Sobald ja. wir näher heran sind. Ja, wir sollten noch eine Weile unentdeckt unterwegs sein können. Also ihr seht das gerade einfach nur, weil das Ding ist so gewaltig groß und äh, die Paktierer und die. Sachen an, also die, die Taverne, die ist halt für Abend mir wegen dem Adlerauge sichtbar. Ansonsten bis auf eine Meile könnt ihr da ohne Probleme rangehen. Es ist jetzt halt dunkel. Gut, ich meine, ihr seht halt alles, was vor euch beleuchtet ist, und ihr habt da nicht mehr wenig, worüber ihr stolpern könntet. Da liegen wenige Steine, das ist alles Gras. Vielleicht könntet ihr euch dann vertreten im Gras. wo das ist das. Ihr habt aber auch keine Deckung. Das ist halt auch ein Problem. Aber zur Zeit sind die wohl sehr abgelenkt, damit dass sie jetzt ähm, wo kraut ähm, ja die, die Fässern abstreifen müssen? Ja, ich hm. denke, vor Menschenaugen schützt uns die Dunkelheit ganz gut. Und vor den Krötenaugen vielleicht ein Schleier der Unwissenheit. Ja. ist fragen uns offen. Ist mir dieser Name aus meinen Studien für meine Magosarbeit irgendwie untergekommen? Äh, nein, dieser Dämon Gut. ist absolut unbekannt. Der Ex ist einzigartig und der wurde auch nicht beschworen, noch nicht beschworen. Ähm, das letzte Mal sicherlich vor mehr als 10.000 Jahren, weil damals die Elfen die Hafe gebaut haben. Also nein, den kennst du nicht. Alles klar. Nun, wir sollten uns beeilen. Das Ritual ist fast fertig. Eventuell könnte das auch etwas helfen, wenn wir die für die Opferung vorgesehenen befreien. Denn sie erfüllen schließlich eine wichtige Rolle in dem Ritual. Aber ganz abgesehen davon, naja, dass vermute. keine Menschenseele in einem Ritual geopfert werden sollte. Ja, ich vermute, die Harfe wird unsere Problemlösung sein. Ich denke auch, ich überlege nur, was wir anderen währenddessen noch tun können. Abel mir schützen. Das naja, hoffe ich doch. Naja, wir könnten rein um die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und wie lange dauert das Abel mir äh, mit der Harfe? Ich glaube, jetzt war es irgendwie kurzzeitig. Spielrunde so die Richtung? Fünf Minuten? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Naja. Also nur, eine, nur eine kurze Weile. Die Harfe schwingt. Regt die Luft an und der, der Schall überträgt sich. Halt. Das wird wohl eine Weile dauern. Gut, dann sehen wir, dass wir näher herankommen und so etwas wie einen sicheren Fleck finden, wo ihr die Harfe spielen könnt. Das wäre vorteilhaft. Wie weit schätze ich, müssen wir ran an dieses Ding? Äh, damit was passiert? Also wir wollen ja a den Dämon bannen und B auch das Unheiligtum schließen. Ja. Also das ist, der, der, das Ziel. Sollte auf jeden Fall die Pforte des Grauen sein. Ich nehme an, der Dämon gibt dann auch und setzt den Geist auf. Kannst du nicht? Also du musst, du musst also mindestens bis auf Tavernen Reichweite. Ob das reicht, weißt du nicht. Vielleicht sogar noch bis an den Schlund Wir könnten Jona Oberschwören. Nicht. So oh, zur, das Ablen ist, so das zur ist, Ablenkung. Das ist eine Ansage. 10 gehören gegen 10 gehören. Wie kann man sagen? Wir wissen, die Charybdorot ist sich mit Polygon nicht mehr grün. So, vielleicht legt sie da ja den Daumen, den Tentakel für uns auf die Waage. Nimmst du uns gleich mit, in die da Zuschluss. Da müssen wir uns abhauen. Ja, ich sagte beschwören. Ich, ich sagte sag nicht das beherrschen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. <lacht> ja, ich ziehe es vor, nicht einen Dämon zu schwören, den du nicht beherrschen kannst. Ja wow. Ach weich, ich wollte das auf die minus 4, das geht. <lacht> Sorry. Ich behalte naja. es als Selbstentilo sp spielt das gerade gerade wie der Ping-Pong-Ball durch den Hinterkopf. Wenn alles naja. in den Bach runtergeht, dann beschwärst du noch Jonao. Oh. Ja, naja, es dauert auch noch was 2 Kampf runter. So viel Zeit haben wir. Top! Naja, wir müssen eh erstmal näher ran und dann müssen wir uns das vorher dann mal anschauen und dann haben wir einen Plan. Wir müssen dort nicht zeigen, auf eine Stelle irgendwie nördlich von dieser Taverne. Dort müssen wir mindestens hin. Das ist ziemlich nah, denkt ihr nicht? Ja. Es ist mir auch viel zu nah, aber sonst sehe ich keine Möglichkeit, dass dieses Lied der Elfen irgendwo ausrichtet. Wenn sag sagt er mal etwas und verhält auf zu kotzen. Oh. Ich bleibe lieber hier. Wozu seid ihr mitgekommen, wenn ihr jetzt hier rumsitzt und nichts tut? Oh, ihr habt mir nicht gesagt, wie schrecklich es hier ist. Helfen. ja was das Torwaller? ist ein bisschen Könnt ihr irgendwas tun, um uns zu helfen? Was was möchtet ihr denn? Könnt ihr uns. Tarnen, unsichtbar machen, was auch immer, was euch einfällt. Was heißt machen? Ich kann euch natürlich ähm, einige Blätter in den Mathe stecken, wenn ihr das möchtet. Was soll das bringen? Nun, nee, ihr seid dann schwerer zu sehen. Ich schaue ihn etwas unglaublich an. Me Meinst du im Ernst? Ich, euch ungesehen bewegen können, müsst ihr schon selber aber mir. Es ja. kann doch wirklich jedes Kind. Ich weiß nicht, wo da eure Schwierigkeit ist. Abel, mir. ich würde nicht ausschließen, dass Blätter anstecken bei ihm tatsächlich nur Blätter anstecken heißt. Ich fürchte auch, er ist wieder einmal nutzlos. Nun gut. Lassen wir ihn hier. Und vielleicht überlegt er es sich noch anders. Oh, ich warte einfach hier auf euch hier. Ja, pass auf ich dich hier. auf. Ich werde die Hafer auch hier unten hören können. Der Wind wird sie schon zu mir tragen. Ich würde dann meinen Rucksack nochmal kramen und jetzt meinen Astraltank eh rauskramen, weil ich, ich brauche die ASP jetzt. Nur den nehmen. Ja, ich ziehe mal meinen Kraftspeicher, leer. So könnt ihr euch vorbereiten. Und geht dann schweren Herzens die 10 Kilometer auf die Ritual, den Ritualplatz zu. Immer wieder das Gemurmel, die Trommeln, das Quaken der Kröten und der Gestank, der schwer in der Luft liegt.